Hallo, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ja, Heute, Heute ja, mit einer neuen Folge von Pst, Lesung. Ja, hier lesen wir euch Geschichten vor, Erzählungen, Gedichte und ähnliches. Heute haben wir einen Text von Eisenkessel gelesen von Anna Elisabeth K., ja, und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Aber bevor ihr den Text zu hören bekommt, haben wir natürlich noch was anderes für euch. Aha. Ja, ich war nämlich letztlich beim Arzt, das war letzten Monat, Oje. im November. Und äh, ich muss nur ein Rezept abholen. Okay. Ja, jedenfalls hat sich dort eine ältere Dame mit einer äh, Frau unterhalten. Und sie haben über Weihnachtsgeschenke geredet und was sie denn so verschenken. Mhm. Und die alte Dame meinte, ja, ihr Enkel wünscht sich einen High-End-Computer und dieser High-End-Computer kostet 3.000 Euro und sie überlegt, ihm diesen zu schenken. Beziehungsweise eigentlich das Geld dafür, weil sie nicht weiß, wo sie diesen High-End-Computer herbekommt. Sie meinte natürlich einen High-End-Computer. Aber ja, lassen wir das mal durchgehen. Ja und die junge Dame erwiderte dann, ja, also ihr Sohn bekommt einen Mac für die Arbeit. Und die Tochter bekommt ein neues iPhone 14. Oh, okay. Ja, manchmal frage ich mich schon, woher die Leute das Geld für so etwas nehmen. Sparen die das ganze Jahr lang? Fahren die nicht mal in Urlaub oder ich weiß auch nicht. Ja, das kann gut sein. Und dann ist natürlich auch noch die Frage: Warum wollen die sich bitte schön von den Leuten die Liebe erkaufen? Oder was bezwecken die mit solchen Geschenken? Ich meine, zum Geburtstag könnte man das ja noch verstehen meiner Jugend war es so, zum Geburtstag hat man etwas Größeres bekommen, zu Weihnachten etwas Kleineres. Mhm. Oder man, man hat auch. zu beidem zusammen ein Geschenk bekommen, ein großes. Ja, gerade wenn die Geburtstage und Feiertag irgendwie nahe beieinander gelegen haben. Ja. Dann war das Sturhaus so, ja. Oder wenn es halt etwas Großes gab, was man sich unbedingt gewünscht hat oder was wichtig war oder ja. man brauchen konnte gerade, dass man dann das gesagt hat, es wird halt dann zu beidem geschenkt. Mhm. genau. Oder hat man bei anderen nur auch eine Tafel Schokolade bekommen, vielleicht. Ja, eine nette Kleinigkeit halt, dass man, ja. Auch, auch was zu Weihnachten zum Beispiel hat, ne? Ja. So. Verstehe ich nicht. Aber heute ist es dass das irgendwie so ganggebe äh, zu sein, dass man so etwas macht. Aber man kriegt ja auch dauernd Werbung von wegen: ja, verschenken Sie jetzt iPhone 14, verschenken Sie jetzt das neue, weiß gar ja, was, Sony Galaxy XSK45Z. <lacht> das beste Geschenk zu Weihnachten für Ihre Liebsten. Dann schaut man sich die Preise an und denkt sich: ja. Für meinen Liebsten: Freundin, Mutter, Vater, Schwester, Jan. heute mal Schwester, Hund. Sind schon mal sechs von denen. Oh, dafür müsste ich fast ein halbes Jahr arbeiten. Nö, bestimmt nicht. Und schon kann man sich wieder was Neues überlegen. <lacht> das genau. Ja, meine Freundin kriegt ja von mir jedes Jahr zu Weihnachten eine Tafel Schokolade. Das ist aber nett von dir. Ja, letztes, also vor ein paar Jahren war sie eingepackt in eine ähm, Decke. Ähm, ein Jahr davor war sie äh, auf eine ähm, Blu-ray äh, gebunden. Oh. Also die Blu-ray war natürlich nur Begleitmaterial ja, zu der ja, Schokolade. Ein, ein Packzeug natürlich. Genau, ja, klar, klar. klar. Logisch. Verzierung halt. Ne? Genau, auch ja. Dazu, ja. ja. ja. Mhm. Genau, also so läuft das hier bei mir. Ja. Also ich werde heuer wahrscheinlich viel 3D-Druckzeug schenken, denke ich mal. Ja, ich glaube, du hast ja 3 d godrucker ne? Ja, und da wird es für die nicht wahrscheinlich Ohrringe geben und so Fidget-Spinner-Zeugs, das mag sie gern. Und auch mal schauen, was ich noch so finde. Aus Kunststoff? Ja. Mit Farbe? Aha. Und Pavol? Okay. was? Mit Pavol gewaschen? Nein. Nein. Nein. Okay, muss man ja fragen. Das ist richtig. Ich kenne ja auch Leute, die waschen ihre Wäsche mit Weichspüler. Ach. Okay, genug davon. Das äh, gibt auch komische Dinge. Yep. <lacht> oder wie ich letztlich mal bei jemandem gesehen habe, der hat eine halbe Flasche ähm, von dem netten äh, Frosch, also ja, umwelt soll zumindest umweltfreundlich sein, mhm. behaupten sie. Man weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber man muss ihr glauben. Äh, hat er eine halbe Flasche da reingekippt und äh, drin war nichts weiter außer einem Wischtuch für den Boden. Und er meinte ja, muss ja auch sauber werden. Ja. Okay. okay. Ich begann in diesem Moment daran zu zweifeln, ob dieser Mensch noch ganz normal ist. Aber das hat ja nichts mit Weihnachten zu tun. Nichts mit Geschenken. Und, und auch nichts mit Geschenken, nein. Aber die Geschichte, die wir jetzt für euch haben, hat durchaus was mit Weihnachten zu tun. Und darum verabschieden wir uns jetzt von euch und wünschen euch mit dieser Geschichte viel Spaß. Have fun. Bye, bye. Bis dann. Und schön dranbleiben. Tschüss. Der Schlitten Noch ein paar Tage bis Weihnachten und rundherum hört man immer wieder die Frage, na, hast du schon alle Geschenke beisammen? Dabei geht es vielleicht manchmal nur unter, dass es doch ein Fest der Familie und Nächstenliebe ist und manch einer es schwerer hat und mit bescheideneren Wünschen schon glücklich wäre. Dies ist eine nachdenkliche Geschichte von einem Jungen, der sich davon nicht unterkriegen lässt und sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Wie sehr hatte ich mir in den letzten Jahren schon einen Schlitten gewünscht. Natürlich liegt hier im Norden noch immer zu Weihnachten Schnee, nicht so wie an vielen anderen Orten. Sicher haben wir in der Schule auch von dem Klimawandel gehört, aber wir merken das hier im Norden kaum. Papa sagt, dass es den Klimawandel und die Erderwärmung gar nicht gibt, dass die Wirtschaft uns nur zum Kauf teurerer Produkte bringen will, dass das alles nur eine große globale Verschwörung der Lobbys ist. Papa sagt so vieles, das habe ich schon gemerkt. Mama sagt, dass er deswegen keinen Job mehr hat. Er reißt sein Maul immer zu weit auf, sagt sie. Das ist auch das nächste Problem. Wir haben mal in der Innenstadt gewohnt, in einer sehr schönen großen Wohnung. Sechs Zimmer hatte die und genug Platz für mich und meine beiden Schwestern. Jetzt haben wir noch drei Zimmer und wohnen am äußeren Rand der Stadt. Ein Wohnzimmer, in dem ich meistens schlafe, dann das Schlafzimmer meiner Eltern und das Zimmer von mir und Annika, meinen Schwestern. Und jetzt ist Mama wieder schwanger und es wird bald wieder enger werden. Aber mit etwas Glück zieht Annika nach Weihnachten zu ihrem Freund Marc. Der arbeitet in einer Autowerkstatt und ist fünf Jahre älter als sie. Mama mag ihn nicht so sehr, aber Papa geht öfter mal ein Bier mit ihm trinken. Papa sagt, dass ich mir einen Schlitten wünsche, liegt nur an meinen Mitschülern. Da hat er auch recht. Jeder von denen hat einen Schlitten und fährt mit dem vor und nach der Schule. Einmal durfte ich den Schlitten von Peter fahren. Peter ist zwar nicht mein Freund, seine Eltern sind Spießer, sagt Papa, aber er kommt da schon sehr nah heran. Wir haben eine Blinde in der Klasse. »Oh ja, eine Sehbeeinträchtigte heißt das ja, hat uns Frau Müller, die Lehrerin, gesagt. Aber sogar sie, Angela, hat einen Schlitten. »Nur ich habe keinen, nur weil Papa sagt, dass der zu teuer ist. Jetzt, da das Baby kommt und dass ich nicht mit dem Strom schwimmen muss. Nur weil alle einen haben, muss ich ja nicht auch einen haben.« »Das stimmt schon.« nur weiß Papa wohl nicht, wie es ist, nur daneben zu stehen und zuzuschauen. Aber das heißt nicht, dass ich mich damit abfinden muss. Am letzten Schultag in diesem Jahr habe ich es geschafft, an den Schulcomputer zu kommen. Im Internet habe ich dann auch einen Bauplan für einen Schlitten gefunden. Den habe ich mir dann gleich ausgedruckt. Ein Schlitten besteht aus zwei Seitenteilen, vier Verstrebungen, um die Seitenteile zu halten, der Sitzfläche und natürlich den Metallkufen, welche auf die Seitenteile genagelt werden. Die ersten Feiertage verbrachte ich damit, von Haus zu Haus zu gehen und nach Holzresten und Werkzeug zu fragen. Nachdem wir ja nun seit mehr als zwei Jahren in dieser Wohnung wohnten, Kannte man uns natürlich auch. So war es nicht verwunderlich, dass ich tatsächlich einiges an Material bekam. Lagern tat ich es in unserer kleinen Wohnung. Einen Keller hatten wir nämlich nicht. Das passte meiner Familie gar nicht. Noch weniger Platz zum Leben und Dinge, über die man rübersteigen musste. Mama verstand mein Vorhaben. Papa sagte, dass ich es nie schaffen würde, einen Schlitten zu bauen. Meine Schwestern lachten mich nur aus. Immerhin war ich ja der Jüngste. Noch. Mia war 13 und Annika schon 15. Ich war erst zwölf, aber immerhin hatte ich schon seit einem Jahr Werken in der Schule und Herr Mauder, der Lehrer, hatte uns schon einiges beibringen können. Vor allem aber wie man es besser nicht machte. Bohren, sägen und schneiden konnte ich. Unser Nachbar von gegenüber, Herr Hirsch, war so nett und ließ mich die Werkzeuge in seinem Keller, ja, der hatte einen, nutzen. Er arbeitete ja noch immer viel mit Holz. Hatte er doch vor seiner Rente eine kleine Schreinerei gehabt. Er betonte immer, dass er sogar zwei Angestellte gehabt hatte. Der eine war aber seine Frau, welche die Buchhaltung gemacht hatte, und der andere sein Bruder Wilhelm, da der zu dieser Zeit leider arbeitslos war. Das war wohl nicht seine Schuld gewesen. Die Firma hatte scheinbar einfach geschlossen. Ja, so etwas kam sehr oft vor. Als ich alles Material zusammen hatte, begann ich es, in den Keller von Herrn Hirsch zu tragen. Das war ganz schön viel Arbeit, und beim Aussortieren merkte ich schnell, dass einiges von dem Holz nicht für mein Vorhaben zu verwenden war. Das lud ich auf den alten Bollerwagen von Herrn Hirsch und brachte es zur Brennholzspende. Da hier einige nicht so viel Geld hatten und mit Holz heizten, hatte eine Sozialorganisation ein Lager eingerichtet. In dem konnte man überschüssiges Holz abgeben. Das wurde dann an die Bedürftigen verteilt. Sieben Wagen voll brachte ich dahin. Die Sozialmenschen da staunten nicht schlecht und ich bekam zum Dank einen Keks, einen Apfel und ein paar Nüsse. Mittlerweile war es schon kurz vor Weihnachten. Nur noch drei Tage. Also arbeitete ich so schnell ich konnte und konzentrierte mich, um ja keine Fehler zu machen. Trotzdem war das erste Seitenstück nur Müll. Ich konzentrierte mich noch mehr und Herr Hirsch gab mir den einen oder anderen guten Ratschlag. Mama oder meine Schwestern versorgten mich mit Essen und warmem Tee. Papa meckerte nur rum, ich sollte meine Zeit doch anders verbringen – »Und nicht mit so etwas Lächerlichem, wie mit einem Schlitten.« »Lernen«, meinte er, »wäre gut. Ich sollte es ja mal besser haben als er.« Es war fast wie ein Wunder. Am 23.12. hatte ich den Schlitten fertig. Nun ja, bis auf die Metallkufen natürlich. Für diese lief ich zum Schrottplatz, etwas mehr als eine Stunde Weg. Ich hatte mein ganzes Taschengeld dabei. Immerhin, 7,39 Euro. und Cent. Der Rest ging immer für das Mittagessen in der Schule drauf. Denn mit der Stulle von Mama wurde ich da anfangs nur mit Gespött für alle. Das hatte sich aber zum Glück geändert, seit ich das Essen auch wie alle anderen in der Kantine kaufte. Die Stulle von Mama aß ich seitdem immer heimlich auf der Toilette. Das sollte ja schließlich keiner mitbekommen. Auf den Schrottplatz wollte der Händler von mir für die passenden Teile 8,50 Euro. Er ließ sich auch nicht erweichen, im Preis runterzugehen. Er sagte, ein Geschäft ist ein Geschäft, ist ein Geschäft. Dem konnte ich nicht widersprechen. Damit war mein Projekt nun doch gescheitert. An 1,11 Euro. So kurz vor dem Abschluss, so traurig war ich schon lange nicht mehr gewesen. Ich ballte meine F Hände zu Fäusten, drehte mich um und ging. Ich hatte das Unmögliche geschafft und einen Schlitten gebaut, aus dem Holz, das andere mir gegeben hatten, sowie mit dem Werkzeug und den Ratschlägen von Herrn Hirsch. »Ein Euro und elf Cent. Zu wenig. Was für ein Unglück!« ich achtete nicht wirklich auf die Straße, ich wollte nur noch nach Hause. Doch auf einmal blieb ein Mädchen vor mir stehen. Sie war eine Klasse über mir, Tina, das hübscheste Mädchen der ganzen Schule. Sie hatte unglaublich viele Verehrer und war sehr beliebt. Ihr Vater hatte Geld, lebte aber lieber bescheiden. Es war wohl das Erbe von seinem Vater und er wollte es ehren, indem er es vermehrte und nur in Notfällen davon nahm oder wenn seine Tochter einen Wunsch hatte. Im Sommer würde sie für vier Monate nach Paris gehen. Das wurde zum Beispiel davon bezahlt. Zumindest hatte mir Mia das erzählt. Sie hielt mir ein Taschentuch hin. Ich erinnerte mich, dass genau dieses bei uns in der Schule in der Vitrine ausgestellt war das hatte sie im Hauswirtschaftskurs selbst gemacht. Ich schaute sie verwundert an und merkte erst da, dass ich weinte. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken oder wäre unsichtbar geworden, oder, oder, oder sie hielt es mir weiterhin. Es war weiß mit Blumen und einem Rand aus geschlungenen Ranken. In der Mitte jedoch, da hatte sie einen Schlitten eingestickt. Aber nicht irgendeinen. Es war mein Schlitten. Genau diesen hatte ich gebaut. Wie konnte das nur sein? Ich starrte das Taschentuch weiter an. Auf einmal sagte ihre bezaubernde Stimme zu mir, »Jonas, nun nimm schon. Gefrorene Tränen tun echt weh, ich weiß das.« ich nahm es zögernd und schaute sie an. Sie lächelte und ich war in diesem Moment so glücklich, dass ich alles andere vergaß. Tina hatte mich angesprochen. Sie kannte meinen Namen und bot mir ihr selbstgemachtes Taschentuch an. Vorsichtig tupfte ich mir die Tränen ab. Dann redeten wir. Als sie von meinem Unglück erfuhr, packte sie mich an der Hand und eilte mit mir zurück zum Schrottplatz. Da ging sie direkt auf den Händler zu. Ihr Gesichtsausdruck sagte mir, dass man sich jetzt nicht mit ihr anlegen sollte. Der Händler sah uns kommen und verzog das Gesicht. »Paps, Paps«, rief Tina, »mir fiel die Kinnlade herunter.« »Warum kannst du ihm nicht einfach diese Teile für seinen Schlitten schenken und am besten gleich zuschneiden und abfeilen? ereiferte sie sich. »Sagst du nicht immer, dass es wichtig ist, sich etwas zu erarbeiten? Jonas hier hat seit Beginn der Ferien an dem Schlitten gearbeitet,« brüllte sie nun fast. »Mir war nicht klar, woher sie das wissen konnte. Das Letzte, was ihm noch fehlt, sind die Kufen« und für die hatte er dir alles gegeben, was er hat. »Schenk sie ihm einfach, wenn es sein muss, als Weihnachtsgeschenk von mir«, fuhr sie fort. Ich konnte sie nur anstarren. Der Händler schaute sie ebenso an. »Wenn es sein muss«, sagte sie sehr viel leiser, »gehe ich nicht nach Paris.« Der Händler musterte seine Tochter eine Weile. Mir kam es vor wie Stunden. Dann sagte er, »Jonas heißt du?« Ich nickte. »Gut, bring mir deinen Schlitten und ich baue dir die Teile und noch ein Extra dazu«, sagte er ernst. »Aber nur, weil es Tina so ernst ist«, sagte er dann nachdenklich. Ich reichte ihm das Geld. Doch er schüttelte nur den Kopf. Tina gab ihm einen Kuss auf die Wange und führte mich, der ich noch immer sprachlos war, vom Schrottplatz. Auf dem schnellsten Weg gingen wir zu Herrn Hirsch. Tina erzählte ihm kurz, warum wir da waren, und er bot an, uns mit seinem Auto zu fahren. Das war sehr nett von ihm. Den Schlitten sollte ich auf dem Schrottplatz lassen. Am nächsten Morgen wollte der Händler, Tinas Vater, Herr Günther, mir den Schlitten nach Hause bringen. Ohne den Schlitten konnten wir auch allein nach Hause gehen. Und so fuhr Herr Hirsch weiter zu seinem Bruder. Auf dem Heimweg lud Tina mich auf eine Tasse heiße Schokolade im Kaffee Venezia ein. Da war ich noch nie drinnen gewesen, nur vorbeigegangen. Alles hier war so teuer, so unerreichbar. Ich bedankte mich bei ihr und sie küsste mich auf die Wange. Ich wurde so rot, dass eine Tomate gegen mich vor Neid erblassen würde. Trotzdem brachte ich sie noch nach Hause. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Dann trennten sich unsere Wege. Die Nacht über konnte ich kaum schlafen. Ich war so aufgeregt. Der Schlitten würde fertig zu mir kommen. Mein Schlitten, an dem ich fast alles selbst gemacht hatte. Tina, das hübscheste Mädchen der Schule, wusste meinen Namen und hatte mir geholfen. Mich sogar auf eine heiße Schokolade eingeladen. Für mich war der 23.12. schon wie Weihnachten gewesen. War nicht mehr zu übertreffen. Am 24.12. stand ich auf, als es an der Tür klingelte. Ich rannte in meinem Schlafanzug zur Tür. Mama war trotzdem schneller. Als ich um die Ecke kam, war die Tür bereits offen und Tina lächelte mich an. Wieder wurde ich rot. Sie war richtig schön angezogen, ja sogar etwas Make-up hatte sie aufgetragen. Das hatte ich nie bei ihr bemerkt. Sie hatte sich neben ein großes Paket und zwei Karten in der Hand, mit denen sie mir winkte. Das Paket war der Schlitten, das durfte ich aber noch nicht öffnen. Erst bei der Bescherung sagte sie, die Karten waren fürs Kino, für sie und mich. In einer Stunde, ich war sprachlos, im Kino war ich schon lange nicht mehr gewesen. Also rannte ich in die Dusche, zog mich an, etwas Gutes, und dann stand ich wieder vor ihr. Mutter hatte ihr einen Tee gekocht und Kekse gegeben. Sie nahm wieder meine Hand und führte mich nach unten. Da wartete Herr Günther auf uns und brachte uns dann mit dem Auto zum Kino. Er sagte, dass er danach mit uns essen gehen würde und auch noch ein Geschenk für uns hätte. Ich weiß nicht mal mehr, um was es in dem Film ging. Popcorn, Cola... Und Chips waren schon ziemlich der Hammer, aber nichts im Vergleich zu Tina. Sie hatte mich schon lange beobachtet, weil ich echt war, nicht eingebildet und bis darauf, dass ich die Stulle meiner Mutter in der Toilette zu mir nahm, hatte sie nichts Merkwürdiges an mir entdecken können. Klar hatte sie auch mit meinen Schwestern geredet. Immerhin waren Mia und sie ja befreundet. Jedenfalls wollte sie mich kennenlernen und hatte auch von Mia gewusst, dass ich mir schon lange einen Schlitten wünsche. Darum hatte sie auch das Taschentuch gemacht. Das hatte sie mir nächstes Jahr schenken wollen. Aber dann hatte sie von meiner Holzsammlung gehört und mein Vorhaben erahnt. Trotzdem war es Zufall gewesen, dass wir uns auf dem Weg zum Schrottplatz begegnet waren. Sie meinte auch, dass ich gerne sagen dürfte, dass sie nun mein Mädchen war. Da musste ich lachen, dass das ganze Kino durch psst rufe lauter wurde, als mein Lachen. Ich erfuhr auch, dass Tinas Mutter vor vier Jahren gestorben war. Das machte mich traurig. Nach dem Film gingen wir zum Auto. Ihr Vater hatte die ganze Zeit auf uns gewartet. Das Essen mit ihrem Vater war sehr nett. Er hatte auch meine Eltern und Schwestern eingeladen. Aber dann reichte er mir zwei Umschläge, einen für mich und einen für meinen Vater. Ich bekam einen Ferienarbeitsvertrag und mein Vater einen Vertrag auf sechs Monate mit Option auf Verlängerung, wenn es gut lief. Natürlich nahmen wir beide an, und Herr Günther sagte sogar, dass er uns jeden Morgen abholen und mitnehmen würde. Diesen Weihnachtsabend lachte Vater das erste Mal wieder richtig fröhlich. Das alles hatten wir meinem Wunsch, nach einem Schlitten zu verdanken, der übrigens großartig war. Er hatte sogar LED-Leuchten damit ich noch nach der Arbeit auf dem Schrottplatz sicher die Hänge hinabfahren konnte. Das tat ich auch. Und immer mit Tina. Ja, das also war der Schlitten. Ich hoffe, diese Geschichte hat euch gefallen. Mir persönlich hat sie sehr gut gefallen. Ich fand sie auch sehr schön. Aber von wem ist die denn? Die ist von einem gewissen Eisenkessel. Ach ja. Mhm. ja, ja. Die hat er wohl vor ein paar Jahren einfach mal so geschrieben. Ja, ich fand ganz schön, dass es einfach mal eine Weihnachtsgeschichte war, wo sich der ja, Schlittenbauer nichts so unterdrücken hat lassen, ich so, äh, sondern einfach, ich baue mir jetzt meinen Schlitten selbst, voll cool, ich zeige euch, wie das geht. Und dann kommt trotzdem voll viele schöne Dinge, auch mit Eigeninitiative, voll nice, fand ich gut. Ja, dieser Eisenkessel hat diese Geschichte tatsächlich geschrieben, Aha. weil äh, auf einem Internetportal, auf dem meist, auf dem Rollenspiele betrieben werden, ähm, gibt es einen Adventskalender und dort hast jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember etwas, was online gestellt wird. Ich verstehe. Und es gab zu wenige Sachen. dass man ihn herangetreten hat und gefragt, hey, kannst du da was schreiben? Mhm. Und da hat drei Tage Zeit gehabt, das zu schreiben. Dafür ist es ziemlich und gut. Und da hat er hingesetzt, hat es getippelt. Mhm. Ja, und dann war das nach drei Tagen da. Wurde natürlich nach drei Tagen nicht online gesetzt, sondern erst nach fünf Tagen. Es mhm. muss verbessert werden. Ja, klar. Weil schreiben kann der Mensch einfach nicht. Jedenfalls nicht richtig. Ja. Also Text schon, aber die Rechtschreibung hakt bei ihm ein wenig. Komisch ist wie bei mir. Merkwürdig. Naja, jedenfalls ähm, ja, ist das auch eine meiner wenigen Lieblingsgeschichten äh, aus der Weihnachtszeit. Ja. Oh. Dann äh, schön, dass ihr dabei wärt. Ne? Wir schicken euch unsere besten Grüße. Absolut. Verschneiterweise hoffentlich bei euch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oder auch nicht. Ja, ihr könnt euch gerne äh, bei uns erkenntlich zeigen, indem ihr uns fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlasst. Oh, erkenntlich zeigen. Ja. Jetzt geht das Battle los. Null. Äh, wo waren wir? Ähm, ja, na gut. Also, ihr könnt uns gerne fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co. hinterlassen. Ähm, ihr könnt auf YouTube, Facebook und Instagram einen Daumen hoch geben. Mhm. Körperlaute? Ja, das auch, ja. Ich ja ihr könnt gut. uns gerne eine äh, Reputation hinterlassen. Rezession, Rezension, Rezension, Reptilisation, Reputation. Reptil, könnt ihr uns auch schicken. siehst du, haben wir noch was gemacht. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Nein, also Spaß beiseite, wir würden uns wirklich darüber freuen. Ja. Wir sind ja gerade erst am Entstehen und da ist etwas besonders wichtig. Genau. Aber auch später, wenn wir schon entstanden sind, ist uns das noch wichtig. Genau, wir wollen ja wissen, ob euch gefällt, was wir tun. Und von dem her gerne, bitte. Ja, und jetzt noch eine krasse Meldung für euch alle. Bei Twitter sind wir auch zu finden. Nein. Doch. Wow, mal sehen, wie lange noch. <lacht> Nicht, dass wir da weggehen wollten. Wir sind ja eigentlich noch gar nicht richtig da. Also eigentlich schon aber noch nicht so lange. Ja. Aber da ja momentan täglich Meldungen darüber kommen, dass Twitter in Bach geht, ein Bach runtergeht. Kann sein, dass wir mitgehen, ne? Also zumindest. ist zumindest Teil von uns. Ja, ja, aber das ist in Ordnung. Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, aber wir haben zumindest gesagt, wir wollen wenigstens Twitter einmal ausprobiert haben, genau. bevor es weg ist. Das ist genau. Ja, in diesem Sinne, möge die Kartoffel wachsen, macht's gut. Und tschüss. Bye bye.